immer mehr zu tun zu geben. Mal schauen, wann ich das Schwert mal abgeben muss. Hier werde ich erstmal nicht angegriffen, das ist gut. So, bei den Stellen. Ist jetzt kommunikativer und nicht kampfesmutig darum steht. Schwert, wenn wir mit hoher Sicherheit abgeben müssen, Ich hoffe, die machen, uns nicht nackig. Dann können wir es was mit den wichtigen Sachen haben wir ihm abgegeben. Ich hoffe, das kriegen wir bald zurück. Ansonsten... Habt ihr Malborn die Sachen gegeben, die ihr in die Botschaft schmuggeln wollt? Gut, ich habe eure Einladung zur Feier. Aber an den Wachen werdet ihr nur vorbeikommen, wenn sie wirklich glauben, dass ihr ein geladener Gast seid. Und das heißt, ihr müsst auch wie ein Gast aussehen und dürft nicht bis an die Zähne bewaffnet kommen. Hier, legt das an Aha, wir kriegen Wenn ihr bereit seid, verwahre ich den Rest eurer Sachen, bis ihr wieder zurück seid Ah, okay Ihr werdet nur das haben, was Malborn für euch hineingeschmuggelt hat Und das, was ihr drinnen eventuell noch finden könnt Gut, dann hätte ich hier gar nicht so viel In dieser Kleidung könnt ihr nicht auf einer Feier in der Botschaft der Hätte ich das nicht machen müssen, so viel wir loswerden Jetzt haben wir drinnen unser ganzes Inventar So, praktisch Weiß nicht, Kleidung, mal Brief Almo erscheinen Ist so besser. Na, ja, unsere Kurz, die Kurz-Rose, besser hm, aus. Das muss genügen. So werdet ihr als ein echter Gast durchgehen, zumindest bis ihr den Mund aufmacht. Seid ihr bereit, die Kutsche zur Botschaft zu besteigen? Keine Sorge, das wird alles bis zu eurer Rückkehr auf euch warten. Seht nur zu, dass ihr mit den Informationen, die wir brauchen, lebend wieder dort herauskommt. Viel Glück. Schon wieder auf einer Kutsche. Das, nächste, das letzte Mal, als wir auf einer Kutsche saßen... Ne? War noch, auf Weg noch zu in so zu und dann kommt ihr auch noch mit der Kutsche an. Ich sehe ich ich doch schmutzig, sehe seh doch, richtig aus. Aus. Ist doch Schmutz, nur was ich nicht aus. Meine Verschwörung besser. Willkommen in der Botschaft der Talmor. Eure Einladung bitte. Vielen Dank, meine Dame. Geht einfach hinein. Nein, ah, ja. Sieht gut aus. Willkommen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Elenwen, die Botschafterin der Talmor in Himmelsrand. Und ihr seid Keine Sorge, auf meinen Feiern gibt es stets das Beste, was das Land an Speisen und Getränken zu bieten hat. Aber ihr wolltet euch noch vorstellen. Bitte erzählt mir mehr über euch. Was führt euch in dieses nach Himmelsrand? Was gibt es, Malbon? Sie scheint zu glauben, Wir haben dass leider keinen wein mehr. Gestattet das ihr, dass haben, ich den Arentia rot Natürlich. Konnte? Ich hatte euch doch bereits angewiesen, mich mit solchen Kleinigkeiten nicht zu behelligen. Ach, oh, ja. So Botschafterin. Verzeihen. Wir müssen uns später besser bekannt machen, bitte. Amüsiert euch. Was kann ich euch bringen? Ihr habt es geschafft. Gut. Sobald ihr die Wachen ablenkt, öffne ich diese Tür. Dann könnt ihr euch auf den Weg machen. Ein... Wie sollen wir es machen? Mal einen Schluck. Mal Wein trinken. Wir hoffen, dass wir beide diesen Tag überleben. Ich weiß genau, was ihr meint. Habt ihr vielleicht sonst noch etwas Interessantes? Was, was muss ein Mann tun, um hier etwas zu trinken zu bekommen? Wir sollen nicht mit den Gästen reden. Ich habe gehört, dass Ulfrik Sturm Gefallen ist. Was muss ein Mann tun, um hier etwas zu trinken zu bekommen? Sich was nehmen. Ihr müsst neu hier sein. Es gehört sich nicht, bei einer von Elenwens kleinen Abendgesellschaften solch eine direkte Frage zu stellen. Aber ich habe nichts zu verbergen. Ich komme aus dem Süden und bin geschäftlich hier. Und wenn man heutzutage Geschäfte in Tamriel machen will, sollte man sich besser daran gewöhnen, mit den Talmor zu kuscheln. Ob es einem gefällt oder nicht. Ihr habt ein sehr scharfes Auge. Ich habe einen mächtigen Durst, der nicht gestillt werden kann. Und keiner der Kellner will mir was zu trinken bringen elend muss ihnen befohlen haben, mich austrocknen zu lassen, dieses kaltherzige Miststück. Sie hat wohl Angst, dass ich wieder aus der Rolle falle. Ah ja. Ich brauche noch was zu trinken. Wie kann ich euch dienen, meine Dame? haben sie schon ganz Himmelsrand bereist, um mit ihren Waren hausieren zu gehen. Ich muss einen Teller mitgenommen. Zeiten zu tun, in denen Drachen die Gegend unsicher machen, und obendrein ein Krieg tobt. Es braucht viel zu essen. Ist irgendwo der noch große Krieg ist längst vorbei. Es ist Zeit, dass das Kaiserreich und der Altmeribund ihre Differenzen beilegen. Wohlstand ist für alle gut. sagt aber keiner, was die, die ganzen Platten mitnehmen hat. Mhm. das sorry ist mir runtergefallen so mit dem kommt auf dem Tisch wir sollen nicht mit den Gästen reden Ah, ja. Das ist ja relativ langweilig hier. Was muss ein Mann tun, um hier etwas zu trinken zu bekommen? Ah, die einzige großzügige Seele in einem Heer von Pfennigfuchsern und alten Knausern. Der macht dann bestimmt Wenn ein es hier etwas mit. geben sollte, womit ich euch helfen kann, müsst ihr unverzüglich zu mir kommen. Macht ein bisschen, vielleicht ist er besoffen, macht ein bisschen Lärm. Dann denkt dass die Wachen ab, das könnte uns helfen. Wunderbar, ich kann gleich damit anfangen, euch für eure Großzügigkeit zu entlohnen. Sprecht weiter, ist das alles? <lacht> dann seid ihr an der richtigen Stelle. Man könnte sagen, dass es zu meinen Spezialitäten zählt, aus der Rolle zu fallen. Rede zurück und bewundert das Werk meiner Hände. Dieser Krieg hat die Händler von Himmelsrand schwer getroffen. Wollen wir um ihnen. Ich setze mich mal. Könntet ihr recht haben? Ich habe in letzter Zeit interessante Gerüchte gehört. Es mag ja nichts dran sein. Aber ich habe ja, gehört, natürlich dass es sich zwischen dem Graum herausfindet. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass jemand Los, lasst uns gehen. Schnell, bevor uns noch Weiß, jemand bemerkt. Mach die Tür zu dem wieder zu. Nur bis zum Weinwitz. So weit, so gut. Hoffentlich hat uns niemand hinausschleichen sehen. Wir müssen durch die Küche. Eure Ausrüstung ist in der Speisekammer versteckt. Wer kommt ja. da mal? Lasst mich das Gespräch führen. Ihr wisst doch, dass ich keine fremden Gerüche in meiner Küche mag. Ein Gast fühlt sich nicht gut. Lasst die arme Seele in Ruhe. Ein Gast in der Küche? Ihr wisst, dass dies gegen die Regeln ist. Regeln, Zavani? Wirklich? Mir war nicht bewusst, dass das Essen von Mondzucker erlaubt ist. Vielleicht sollte ich die Botschafterin verlassen. Raus da! Aber nichts gesehen. Eure Ausrüstung ist in dieser Truhe. Ich werde die Tür hinter euch verschließen. Das ist wichtig. Vermasselt das bloß nicht! Beeilung! Wenn jemand auf der Feier meiner Abwesenheit bemerkt, sind wir beide tot. Das ist mein Truhe. mein Metall. Das ist eine gute Sache, was loszuwerden. Das muss man nicht brauchen. Dann haben wir wieder Tränke. Magiker benutzt. Mal sofort wieder angreifen Dann können wir uns auch irgendwie rausschleichen Tür hinter euch verschließen, sonst merkt die Patrouille womöglich, dass etwas nicht stimmt. Dann mach doch. Hat viel Glück. Ihr seid jetzt heute auf euch allein gestellt. sehen? Zu wem gehören sie? Noch mehr Leute der Abgesandten? Was ist jetzt unsere Quest? Suche nach Informationen um die Rückkehr der Drachen. Rege durchzusetzen? Nein. Sie sind Hochmagier, die gerade von Alinor eingetroffen sind. Wahrscheinlich macht sich ihre Hoheit jetzt endlich wegen all dieser Drachenangriffe Sorgen. Hier drüben! Oh Kacke. Ich mal steichen sollen, ein bisschen. Ich habe nicht gespeichert. Das ist eine Situation. Dann will ich mich mal kurz ausrüsten. Ich glaube, das ist es. Verdammt. Kacke, so wird das nichts. besiegen und Wo müssen wir jetzt hin? Da Okay let's kind like young. Ich könnte was helfen. Oh kacke Ich werde euch Ich muss da rein hier. Da rein. Ich hoffe, die folgen, die natürlich folgen dem hier rein. Oh, Kacke. Ich weiß noch nicht, wo ich hier hin soll. Ach, Kacke. Ein bisschen mehr Sneaky hier. Ich mir nicht verstecken. Haben wir dann das was wir brauchen? Okay. <lacht> Du musst da hin. Das wird doch so nix. Wir haben hier wieder eine Kampfsituation, die man nicht bestehen kann. Wir hätten am Anfang besser schleichen können. Hier kommen wir nicht mehr in den Draus. Es ist hier eine Sackgasse. Von dem Save Point aus wird das nichts mehr. Wir sind schon so geschwächt. Ich Alter. Ja, äh, Botschaft, Botschaft. Der letzte Save ist vor der Der Verging Tür. Ich muss häufiger speichern. Das ist der letzte Häufiger Autosave. Ist, glaube ich, im Innenhof, nachdem wir den Zauberer besiegt haben. Wie sollen wir denn hier jetzt nach Sachen suchen? Denn wir wissen irgendwann, Ich kann hier auch vor allem nicht rennen. Aus irgendeinem so Grund. Hier rein. wo wir dann müssen. Sag so. Sehr schöne Stelle hier. Da waren wir schon zigmal, mal. Sehr schöne Safe point hier. Danke an das Spiel. Echt geiler Safepoint. Wo musst die den Jumont hin? Hier. Oh, nee. Das ist das Letzte, was wir jetzt noch machen können. Oh, ich liebe diese Quest. Mm. Dann meine ich, ich hasse diese Quest. Wenn ihr alles Einsamkeit gekommen seid, euch Ich hab Kopfschmerzen. Ich hab halt dran denken, muss, was ich jetzt noch alles neu machen muss. Speichern, Zweige, speichern, speichern, speichern, speichern, speichern. Wann ernst du es nicht ich lerne es in diesem Spiel auf die schmerzhafte Weise. Ihr braucht etwas? Wirklich? Und wir haben wir also, die auf jeden Sachen Fall haben wir dazu gesagt. Gebt mir alles, worauf ihr nicht verzichten könnt. Und ich sorge dafür, dass es in die Botschaft geht. Na schön, ich bringe das für euch in die Botschaft. Ich muss los. Ich finde euch schon auf der Feier. Keine Sorge. Okay, aber wir geben ihm alles mit. Können wir auf jeden Fall geboren, falls wir angegriffen werden. Wird es Den behalten wir noch. Den geben wir auch ab. Das ist wir geben einfach das ganze Inventar ab. Wir laufen der Nacht zurück. Wir kriegen ihn festgewandt und dürfen hier nichts anderes mitnehmen. Ich glaube, das war alles. Das war noch nicht alles. nichts mehr von oh. gott ich liebe dieses spiel eure aufgabe ist es euch unter die gäste der feier zu mischen ohne als spion verdächtig zu werden ich kümmere mich um alles übrige. Wie ihr zu Hause herumlauft, ist eure Sache, wenn ihr zu Hause seid. So würde ich nicht herumlaufen. Eure Aufgabe ist es, euch unter die Gäste der Feier zu schützen. Haben wir das jetzt verpackt und unseren Tafel verkauft? So wenige Wachschen in diesem Spiel, ich liebe es. <lacht> patsch, patsch, patsch, patsch. öffne Frau halb nacht durchs dorf oder ganz nackt wird nur so nicht angezeigt habt ihr mal die sachen gegeben die ihr in die botschaft ich hoffe er hat sie noch gut ich habe eure einladung zur feier aber an den wachen werdet ihr nur vorbeikommen wenn sie wirklich glauben dass ihr ein geladener gast Und ja, deshalb, ja, ja. wenn ihr ja, gibt ihr gibt nur das haben was mal für für geschmuggelt hat und das, was ihr drinnen eventuell noch finden könnt. Hm, das muss genügen. So werdet ihr. Seid ihr bereit, die Kutsche zur Botschaft zu besteigen? Keine Sorge, das wird alles bis zu eurer Rückkehr auf euch warten. Seht nur zu, dass ihr mit den Informationen, die wir brauchen, lebend wieder dort herauskommt. Ja, das mit dem Leben ist so eine Sache. Viel Glück. Wie gesagt, jetzt das letzte Mal, auf saßen. Nur noch zur Inrichtung gefahren. Das ist auch so was in der Art. Wir müssen mehr ah, Stealth gehen. Wohl noch jemand zu spät zu Abendgesellschaft. Und dann kommt ihr auch noch mit der Kutsche an. Ich grüße euch. Willkommen in der Botschaft der Talmor. Eure Einladung bitte. Vielen Dank, meine Dame. Geht einfach hinein. Ein absoluter Albtraum. Willkommen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin elend. Und ihr seid? Keine so Aber ihr. Bitte Frau erzähl. Was gibt es, Malborn? Unterbrechung. Wir haben leider keinen Alto-Wein mehr. Gestattet ihr, dass ich den Arentia holen? Natürlich. Ich hatte euch doch bereits angewiesen, mich mit solchen Kleinigkeiten nicht zu behelligen. Ja. ja, äh, ja Verzeihen. Wir müssen uns später besser bekannt machen. Bitte amüsiert euch. Und verzichte gerne. Was, mu was muss ein Mann tun, um hier etwas zu trinken zu bekommen? Ach, wenn es hier etwas geben sollte, womit ich euch helfe. Wunderbar. Ich. Ist es ...tretet zurück ja, und bewundert so das, das Werk meiner Hände. Alle mal aufgepasst. Ich bitte eure Aufmerksamkeit haben. Ich habe euch etwas mit. Lasst uns auf Ellenwen anstoßen, unsere Geliebte. Natürlich im übertragenen Sinne. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass sie... Los, lasst uns gehen. Schnell, bevor uns noch jemand bemerkt. die meisten von euch stecken ja ohnehin schon Aber auch das natürlich nur im So weit, so gut. Oh. Wer kommt da mal, Bob? Ich werd mich ab jetzt Ihr wisst doch, dass ich keine fremden Gerüche in meiner Küche mache. Ein Gast. Fühlt sich nicht gut. Lass die arme Seele in Ruhe. Ein Gast? In der Küche? Ihr wisst, dass dies gegen die Regeln ist. Regeln, Vielleicht sollte ich die Botschafterin fragen. Los, raus, da. Habe nichts gesehen. Eure Ausrüstung. mal schnell. Das Zaubertrinker. Was ist denn ja. dieser Truhe? Ich werde die Tür hinter euch... Entdeckt werden, ist sowieso scheißegal. die noch ob es sich gar nicht schlecht aus hat, aber allerdings null Wirkung, nur Rüstung. Vermasselt das Blut. Und das muss noch fallen lassen. Wenn wir sollen jetzt eh nicht rennen, aber. Wir es mir diesmal besser mhm. Was für Bücher haben wir denn hier loswerden können Ich muss die Tür hinter euch verschließen, sonst merkt die Patrouille womöglich, dass etwas nicht stimmt. Hier können wir es durchstechen? Das hat zwar noch nie geklappt, aber. Wenn jemand auf der Feier Abwesenheit bemerkt, sind wir viel Glück, der dass ihr seid jetzt euch allein Zu wem wir ja. ja, es hat ja sehr gut geklappt. Kann ich mich hier wenn durchkämpfen? Ja. Leben nee, ich kann mich hier ja. nicht durchkämpfen. Ja. Und ich habe wieder nicht vorher gespeichert. Halt Eindringling. Das habe ich doch verdient, wenn ich da bin ich jetzt vorher nicht... Okay, das ist der letzte Checkpoint. Willkommen. Ich und seid. Keine Sorge, aber bitte, was gibt es, Malborn? Wort? die Unterbrechung. Wir haben leider keinen Altho-Wein mehr. Gestattet ihr, dass ich den Arentia-Rotwein Heiliger Bach, Ich euch doch bereits angewiesen, mich mit solchen Kleinigkeiten nicht zu behelligen. Der graue Bezirk von Windhelm ist kaum Für besser Zeit. als ein Elendsviertel. Wir müssen uns so. später besser, besser. Das. Schaue, dass die Dunkelelfen so leben müssen. Da könntet ihr recht haben. Habt ihr in Was muss ein Zeit Mann tun, um hier etwas zu trinken gehört? zu bekommen?